Und wenn man diesen Handschuh halt anzieht man die Hand bewegt, gibt es halt verschiedene ja, Daten, die dann so ausgewählt werden sollen, dass im Optimalfall äh, wir eine ähnliche Handbewegung auf dem PC erzeugen können. Und äh, was denkt ihr, was das später für Anwendungsgebiete für diesen Handschuh geben wird? Es äh, kann verschiedene Anwendungsgebiete geben, also man kann diesen Handschuh als halt